Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir machen heute gemeinsam ein hübsches Wandbild und zwar einen Trapezkünstler in Pension. Vor kurzem ging mir ein anderes Projekt massiv in die Hose und daher blieb mir einiges an Fimo-Resten über. Und da ich Fimo-Resten nie verschwende, verschwende ich es dieses Mal als Platte für ein Wandbild. Du könntest natürlich auch eine Karton nehmen. Oder du machst es so umständlich wie ich und rollst es zu, naja, irgendetwas und schneidest dir Stücke ab, fügst sie zusammen, füllst die Löcher aus mit schwarzem Fimo und wirfst es dann ein bis 3000 Mal durch die Fimo Nudelmaschine. Oder du schneidest sie einfach in den zurecht. Danke, dass du immer noch dabei bist, und wir schneiden uns jetzt daraus ein Rechteck zu. Danach kommt es für 30 Minuten bei 110 Grad in den Ofen. In der Zwischenzeit kannst du dir dann Deko Patch, äh, Deko Patch, Deko, egal äh, zuschneiden, also dieses Serviettenähnliche Papier, Passt wie Seitenpapier nur ein bisschen dicker. Also wenn du Karton verwendet hast, kannst du diesen gleich bestreichen. Wenn du aber Fimo verwendet hast, musst du warten, bis es abgekühlt ist und dann bestreichst du es mit Modpodge in diesem Fall. Das ist in etwas so etwas wie Servettenkleber. Jetzt äh, musst du für ein Gefühl zeigen, ganz, ganz vorsichtig. Ich habe es wirklich noch einmal abreißen müssen, also es war bereits oben. Und ich muss das nochmal drauflegen, weil ich einfach ungeschickt mit diesem Papier bin. Ich muss das wirklich vorsichtig angehen. Ganz, ganz vorsichtig. Als ob es Seide wäre eigentlich. Ja, genau so. Vorsichtig. Am besten wäre hier ja noch so eine Teigspachtel eigentlich. Hier im Kochen. Ne? Macht man ja bei Folie eigentlich auch. Das wäre eigentlich eine Idee gewesen. Habe ich vergessen, aber das wäre ein Tipp für euch. Damit kann man es bestimmt gut verstreichen. So, und bei mir natürlich habe ich nicht. Ähm, ordentlich zugeschnitten, das musste natürlich wieder etwas weggeschnitten werden, ach Leute. Ja, und dann kam auch schon eine weitere Schicht Mode-Potsch, allerdings erst nach 10 Minuten warten, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob das so funktioniert und nicht, dass alles dann abgelöst runterfällt, also 10 Minuten warten, nochmal einstreichen, nochmal 10 Minuten warten, und sieht das Ganze wie geleckt aus, <lacht> richtig schön. Oh, für den Kopf von Opa und für seinen Arm, wie auch seine Brust, benötigen wir Fimo Hautfarben. Das rolle ich aus, ab durch die Nudelmaschine und nun schneide ich es mir einfach zurecht. Das passierte Freihand. Ich wusste nicht, wie ich es euch anders zeigen kann, beziehungsweise habe ich auch keine Vorlage dafür. Das heißt ich hoffe, es reicht euch, wenn ich es euch so zeige, wie ich es zurecht schneide und ihr versucht einfach es nachzumachen, hätte ich gesagt, beziehungsweise kommt man dann vielleicht selbst auf eigene Ideen und ihr kreiert ganz eigene Köpfe, das wäre natürlich noch schöner. Oh, Mucky man, huh? hier kommt jetzt noch die Brust. Das sieht jetzt etwas verwirrend aus, aber ich habe das Ganze schon im Kopf. Das heißt, da kommt rundherum noch ein T-Shirt und die Brust steht dann quasi so raus. Ich muss mir das jetzt schon zurechtschneiden, weil nachher habe ich das Hautfarben noch nicht mehr dabei. Soll ja alles ähm, aus einer Farbe gleich zurechtgeschnitten werden. Auf Fimo-Hautfarben sieht man einfach immer fast Schlimm. Gut. Dafür gibt es Feuchttücher. Einfach ein bisschen drüber wischen und schon gibt es keinen einzigen Fussel mehr. Ja, und dann kann es eigentlich auch schon ab in den Ofen bei 110 Grad. Für 10 Minuten. Länger nicht. Es wird dann nachher nochmal gebacken. Hey, und jetzt verwende ich eine Farbe, die habe ich genau noch nie verwendet. Ich glaube es ist taupe. Sagt man taupe? Keine Ahnung. Ähm sieht auf jeden Fall fantastisch aus und ich bin mir sicher, ich habe eine Fitnesshose genau in dieser Farbe und aus diesem Grund habe ich sie auch gewählt. Ich sollte wieder mehr Sport machen, Leute. ich weiß nicht mal welche Farbe meine Fitnesshose hat. Okay um, und jetzt ist es ausgeholt zu einem L und ich schneide mir ein Bein zurecht. Das hier ist der Oberschenkel und nun kommen wir zum Unterschenkel. Und jetzt gestalten wir einen Ballerinerfuß. Ja, Opa hat einen Ballerinerfuß. Keine Beschwerden. Das ist der Unterschenkel. Und das hier ist wieder. Ihr könnt es euch später besser vorstellen. Ich sag's euch. Jetzt ist das ein bisschen schwierig. Sieht etwas na ja, komisch aus, ja. Aber vielleicht erkennt man es jetzt schon ein bisschen besser. Ja, doch, ich glaube schon. Die ersten erkennen es. So, und nachdem man ja nicht nur ein Bändchen hat, dachte ich mir, als Schatten setze ich einen weiteren Unterschenkel hinzu. So. Genau, abonnieren nicht vergessen. Leute. Aber ich habe gesehen, es haben einige in der Zwischenzeit abonniert, wahrscheinlich weil ich ähm, ja, drei Wochen kein Video hochgeladen habe. Und die Leute, die sich jetzt denken, Alter, ich brauche ein Update. So, und jetzt quasi der Schatten vom zweiten Fuß Achtung hier gibt es später eine Veränderung ich schneide diesen Fuß nämlich nochmal in der Mitte zu weil er mir zu groß ist aber das seht ihr gleich ja das ist etwas kompliziert bei mir ich weiß so und jetzt bin's. in der Hälfte einfach halbiert ist das schlimm oder ist das schlimm So und den lege ich jetzt einfach Neben diesem ersten Fuß. Checkt man das? Okay, ja. So, gut und hier habe ich mir die Arbeit jetzt ein bisschen gespart und habe einfach eine Linie gezogen. Quasi Po und zweiter Schenkel, also Oberschenkel in einem. Ja, ja, bitte ist nochmal kräftig mal schon klar. Mhm. Mhm, mhm. Ich muss sagen, jetzt im Nachhinein würde ich den Oberschenkel definitiv in das Dicker machen. Der ist ein bisschen schlecht ausgebaut. Aber gut. So. Und für die Haare rolle ich mir jetzt gleich ein bisschen weiß aus und weiter geht schon. Boah, das war jetzt ein Übergang, Leute, das war schnell. Jetzt kommt Fimo oder Lida. also Leder, in gelb und braun übereinander gelegt. Und. So machen wir unser gestreiftes Shirt. Opi oh, bekommt nämlich ein besonderes Baumwolle, Wolle. Ah, ah nicht Baumwolle. Wolle-Shirt. Aber das ziehe ich gleich. So. Ich lege mir jetzt die gebackenen Teile quasi wie, ein, wie sagt man eine Vorlage darüber und schneide es. Kopf brauchst du nicht leg ihn weg. Und dann schneide ich rundherum. Genau. So, machst du das mal? Ja, okay, okay, okay, okay. okay zuerst schneide ich das Hemd zu. Genau. Also zuerst einmal gerade. Oh Mann, das doch. So, okay. Okay. Das war aber erst der erste Anfang von mehr. Das hier ist jetzt unsere Brust-Check-Test. Ja, ja, ja. Ich glaube, jetzt sieht man es. Und ich schneide hier noch eine Lücke für den Oberarm. Ja. Ja. So. Und jetzt passt doch. Sieht man es? Oh, nicht ganz so gut. Das ist ziemlich dick noch. Wir machen ihn noch schlanker. Jetzt hat ein Beinchen? Dann muss er einfach ein bisschen schlanker werden. Genau. So, und das Ganze schnell durchlaufen Ja, okay, jetzt sind wir schon fertig. Oh, aber schneide ich das oben noch gerade weg. So, aber jetzt erkennt man es, oder? Ganz klar. Okay, Opas Frisur ist dran. Opie oh, bekommt von mir eine super Elvis locker. Okay, fast. Aber eine schöne Frisur. So. Auch hier wieder Freihand. Sorry Leute. Merkt ihr das, wie ich da überlege? Wie ich warte? <lacht> Manchmal fehlt mir das Hirn für solche Sachen. Diese zwei Ebenen die hat mir es mir gegeben, Leute. Wirklich, das war echt zum, zum Nachdenken. So. Habe ich vergessen, dass ich ordentlich durchschneide, oder? Ja, ja. Ich lege das noch mal hin. Okay, jetzt hat sie's. sie es. hat gecheckt, dass sie da oben nicht ordentlich geschnitten hat. Okay. Genau. Und jetzt der Kopfteil weg. Und die Frisur bleibt. Woo. Geil, oder? Gibt es nicht einen Superhelden, der genauso aussieht? Naja. Ich ja, glaube, ich habe zu viel Super RTL geschaut früher. So. Äh, für das Auge habe ich jetzt einfach eine schwarze Kugel halbiert und geklebt mit Fimo Liquid. Ansonsten hält das nicht auf Fimo. Und in das Auge selbst kommen jetzt ein großes Kugelchen und ein kleines Kugelchen. Oh, uh, ein kleines Kugelchen. So. Übrigens, mein Handschuh, Handschuh ging ordentlich kaputt dabei. Aber no, die sind heutzutage Gold wert, also bleibt drauf, dann müsst ihr jetzt du Was fehlt Opa? Ein Schnauzer, richtig. Wie muss der Schnauzer aussehen? Geht's wirbelt? Richtig. Dieser Schnauzer hält allerdings wieder nur mit Fimo Liquid, das heißt nur ein paar Spritzer Fimo Liquid. Und jetzt einfach andrucken. Hm? OP ist eigentlich schon perfekt. Er sieht aus wie ein Schwimmer. Nee, du keine Sorge, Ist immer noch ein Trapezkünstler im Pension. Kein Schwimmer. Und jetzt kommt die legendäre Pullover-Optik. Na gut, okay, das war einfach ein Experiment. Ich habe Linien gezogen in beide Richtungen, das heißt nach unten und quer. Und das Ganze hat bei Pimolida diesen Effekt, dass das Ganze ein wenig, wie soll ich sagen, hm, Pullover-ähnlich aussieht. Aber ihr seht es gleich. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, es wird so legendär. Achtung! Na? Na? Sieht ein bisschen Ripped -shirt aus, aber, aber, was sagt ihr? Ist das ein Pulli oder ist das ein Pulli? Geil, oder? Ja, genau. Äh, äh. Okay, als Rand verwende ich diese hellrosa Bummelborte. Nennt man das so? Okay. Einfach mit Sekundenkleber rundherum ankleben. Funktioniert optimal. einfach mit der Schere abschneiden und fertig. Gut, ganz zu fertig ist es noch nicht. Opa fehlt noch. Ne? Also ich benötige für das Ganze jetzt noch getrocknete Blumen und goldene Kette. Ja, eine etwas größere goldene Kette. Du kannst aber auch ein seilartiges Ding nehmen. Wäre natürlich auch cool. Was könnte man noch nehmen? Gummiringe, dickere, okay, keine weiteren Ideen mehr. So, und den Blumenstrauß, also die getrockneten Blumen, habe ich mit Sekundenkleber zuerst befestigt und OP habe ich dann mit Mod Podge, also mit diesem Silvettenkleber-Ding befestigt. Hielt bombenfest, wirklich. Bei mir läuft grundsätzlich mal nie alles klar. Das heißt, Opi hatte einen zu dicken Hals. Der hatte die Schnauze einfach voll. Jetzt musste ich ihm einfach den Hals ein bisschen, naja, schleifen und abschneiden. Er war wirklich dick. Und somit hatte er dann die gleiche Höhe wie der Arm und passte optimal. Ja, das Ganze passierte trotz Nudelmaschine und gleicher Größe. Mhm. Okay, und die Goldkette hält wirklich nur mit Schmuckkleber irgendwie. Ja, zumindest bei mir. Also ich habe versucht, ähm, das Ganze mit Podge zu befestigen. Das hielt nicht. Sekundenkleber hielt nicht. Schmuckkleber hielt perfekt. Also, den nehmen wir, oder? Ich konnte es nicht erwarten und habe gleich mal die Bilder klappt. Öse hinten befestigt, okay, dieses Wort habe ich noch nie ausgesprochen, aber es klingt interessant. Ich habe sie einfach mit drauf draufgepackt, hält Bob fest. Oh, und was fehlt uns jetzt noch? Ein Schweißband, oder? Ein richtiges Hippie-Retro-Schweißband. Okay, zuerst den Rand kleben. Gut, weiter den Rand kleben. Ja, okay. So. Oh ja, und Tätowierungen fehlen uns auch noch. Genau, stimmt. Für unsere fancy, hippen Tätowierungen habe ich zuerst mit einem Bleistift vorgemalt und dann mit einem schwarzen Lackstift nachgemalt. Oh. Opie sieht fit aus. Hm? Sternchen dazu. Jeder hat Sterne. marco oder Sterne. Oder es hm, gibt es noch. Herzen. Okay, letzter Stern. So, wir sind fertig. Jetzt fehlt uns nur noch das Schweißband. Ja, durchaus langweilig. Ich habe einfach ein Webbändchen genommen, es abgeschnitten, abgebrannt auf den Seiten, damit es nicht ausfranst. Mit Sekundenkleber befestigt an Opa. Und so sieht das Ganze nun aus. Unser Trapezkünstler in Pension. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Video. Und ja, wann das nächste Video kommt, kann ich euch nicht sagen. Ich hoffe bald, ich gebe mir Mühe. Ansonsten. Würde ich euch empfehlen, mich zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch nichts. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss.